Wenn mit den Zähnen, dann mach diese Übung. Damit kann man das Knirschen loswerden. Dehne deine Kaumuskeln, indem du den Mund ganz weit aufmachst, so weit wie du kannst und mit der Hand sogar noch ein bisschen nachdrückst. Also richtig weit aufmachen den Mund, nicht zu weit, nicht überdehnen. Wie normale Muskeln kann man sich auch hier überdehnen, also nicht übertreiben, aber schon richtig, dass es richtig geöffnet wird, der Mund und ganz weit Geöffnet wird, sodass die Kaumuskeln richtig gedehnt werden. Massiere deine Kaumuskeln von außen, so wie du zum Beispiel auch den Schulter- und Nackenbereich massieren würdest. Streich es richtig aus, pass ein bisschen auf, denn hier vor dem Ohr sitzt die große Ohrspeicheldrüse auf beiden Seiten. Da sollte man nicht zu viel drauf rumdrücken, aber so ein bisschen hier massieren ist kein Problem. Und auch hier im oberen Bereich an der Schläfe richtig schön massieren. Du kannst auch einen kleinen Faszienball zur Hilfe nehmen. Am besten massierst du auch den Nacken- und Schulterbereich, denn Verspannungen aus diesem Bereich wirken sich aufs Kiefergelenk und aufs Knochen. Aus. Auch das kannst du zum Beispiel mit einer kleinen Faszienrolle machen, indem du hier den Nackenbereich richtig schön ausrollst. Du kannst deinen kleinen Faszienball auch mit der Schulter an die Wand drücken, sodass du hier den Schulterbereich mit dem Faszienball massierst. Ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und für mehr Zahnpflegetipps, mach das Plus weg!